Ich habe mich für das Wissen entschieden, weil wir auf Basis von besserem Wissen gemeinsam die besseren Entscheidungen für die Zukunft unserer Erde treffen können.